Hallo und herzlich willkommen. Elektrofahrräder sind in. Vielleicht sind auch Sie schon stolze Besitzer eines solchen Fahrrades mit elektrischem Hilfsantrieb. Dann wollen Sie bestimmt auch im Urlaub nicht auf Ihr Fahrrad verzichten. Allerdings stellen diese Fahrräder hohe Anforderungen an die Träger. Wir haben für Sie zehn Träger getestet, die laut Hersteller für das hohe Gewicht von E-Bikes ausgelegt sind. Drei Kriterien werden bewertet. Die Montage, die Handhabung und die Fahrversuche. Nach der Vormontage der Träger werden diese auf der Kupplung befestigt. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Am einfachsten gelingt die Montage, wenn der Träger gerade von hinten aufgesetzt werden kann und mit einem langen Hebel verspannt wird. Der feste Sitz auf dem Kugelkopf ist extrem wichtig. Die Kugel muss unbedingt fettfrei sein. Die Befestigung des Pauchens ist etwas mühsam. Umso pfiffiger gelöst ist die Diebstahlsicherung. Ohne ein schweres Werkzeug hat ein Dieb hier keine Chance. Sobald der Träger fest und gerade sitzt, können die Fahrräder befestigt werden. Die kompakten Klappträger müssen allerdings vorher noch entfaltet werden, was schnell erledigt ist. Die Fahrräder sollten mit größtmöglicher Sorgfalt befestigt werden. Die Tücke lauert, wie so oft, auch hier im Detail. Ein Kontakt der Fahrräder sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Rahmengreifer aus hartem Plastik können den Lack des Fahrrades schon bei der Montage beschädigen. Schwerer wiegt jedoch in diesem Fall der geringe Verstellbereich der Ausleger, was dazu führt, dass hier die Räder sehr weit über die Umrisse des Fahrzeugs herausragen. Sehr wichtig sind auch die Halteriemen an den Felgen. Eine Ratsche wie hier ist die beste Lösung. Nach der sorgfältigen Montage der Räder geht es auf die Teststrecke. Als erstes müssen die Träger vier Vollbremsungen aus 80 km/h überstehen. Schon hier zeigen einige Träger Schwächen. Die Heckklappe des Testwagens bekommt erste Beulen und auch die Fahrräder leiden. Auch bei der nächsten Disziplin, dem Ausweichen, verfahren viele Hersteller offensichtlich nach dem Motto, was sich bewegt, bricht nicht. Bei zu viel Bewegung kommt es jedoch zu Beschädigungen am Auto. Eine besondere Herausforderung stellen Bodenwellen dar. Durch die Position weit hinter dem Auto wirken sich die Unebenheiten für die Fahrräder viel stärker aus als für die Insassen. Als einziger Hersteller verzichtet Paulchen laut Anleitung auf eine zusätzliche Fixierung der Felgen am Träger. Prompt springt das hintere Rad aus der Führung. Wir empfehlen dringend, die Räder zusätzlich anzubinden. Dass die Bänder unter Umständen sogar Leben retten können, zeigen diese Aufnahmen. Die Halter brechen, die Räder hängen nur noch an den Felgenbändern. Damit Ihr Urlaub nicht so endet, sollten Sie bei Auswahl und Montage Ihres Trägers sehr gründlich vorgehen. Hier die Ergebnisse. Testsieger wird das Modell Übler X21 Nano knapp vor Westfalia und Thule. Das beste Verhältnis aus Preis und Leistung bietet jedoch der Euphab Jake auf dem vierten Platz.